Willkommen zurück Reisende, wir sind in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir hier unsere Werkstätten und die Lager fertiggestellt. Jetzt haben wir hier so ein kleines Industrieviertel. Und hier werden wir jetzt erstmal... Ja, wir machen... einen noch zu. Und dann werden wir am Ende erst alles zumachen, wenn wir wissen, dass wir wirklich genug Lehm haben. So, hier kommen dann noch die Brennanlagen hin, im Gebäude. Aber als erst müssen wir uns jetzt erstmal um den Keller kümmern. So, wenn sie das hier nämlich gebaut haben. Hier haben sie schon. Das weg. Das kann weg. Das kann weg. Hier haben sie auch gebaut. Ich kann das weg. Was? Das. Hier haben sie nur hinten bisher. Wir müssen mit der Stabilität nämlich aufpassen. Wenn das erst einreißen, wenn sie auch fertig gebaut haben. Gut, dass wir so viele ähm, Hunde haben. Aber wir müssen mal echt wegen dem Kochen gucken. Ich stelle jetzt noch ein paar höher, die kochen können. Und die anderen haben alle eins auf Kochen. Aber da wir jetzt ja wieder viel Bergbau in Auftrag gegeben haben, weil sonst, ja wir haben eine Mahlzeit, es kocht echt gar keiner, doch einer kocht, da kocht noch wer, Ja, das sollen sie mal machen. Müssen ja nur nicht hier alle Bergbau betreiben, deshalb müssen wir immer schön langsam machen, weil Zutaten haben wir ja wirklich genug. und die erste vielleicht nicht mehr benutzen. Brauchen wir für Bier. Die erste raus. Die erste raus. Gut, hier haben wir auch keine kein Holz. So. Einmal die Gerste bitte raus. Und hier auch. So. Vielleicht müssen wir noch eine Kochstelle hier hinten reinbauen. Was, zum, was ist da denn für Boden? Keiner. Was ist denn passiert? Kann denn da ein Holzfußboden fehlen? Könnten ja, das mit den Fenstern passt ja gar nicht, da ich hier eine Doppeltür eingebaut habe. Ich dachte Kneipe, äh, brauchst du Doppeltür. Könnten ja, hier, hier, hier und da vielleicht. So. Und hier machen wir das wieder drüben. Ja, jeder zweites Fenster. So. und hinten werden wir das dann genau gespiegelt machen also der Baum stört und zwar so dann wieder zwei Da nämlich ein Dach setzen dann zählt das als Raum. Ach, Dach. So, jetzt am besten nur den Bergbau machen. Hier auffüllen tun wir dann auch erst. Mit Erde. So, dann gucken wir jetzt wieder in den Keller. Hier können wir können wir da eigentlich schon irgendwas abreißen? Die Tür müssten wir stehen lassen. Einzelebene, alle Gebäude. So. Das kann weg. Das kann auch weg. Hat dann da gewählt. Ach, eine Außenfackel. Ja, gut, die können wir ruhig hängen lassen. Weil die beiden Beinräume, die müssen wir noch aufheben. Da wir noch keine neuen Kirchen haben. So. Gucken wir hier unten. Ah, das sieht doch schön aus dann kann hier jetzt weiter, Handelskarawane, das kann entfernt werden, das und das, so und wenn sie das haben, fangen wir hinten an, eine Etage nach unten, Das ist am besten, weil hier liegt irgendwo ein Holzfußboden rum. Weil die bekommen das irgendwie immerhin sich einzubuddeln. Hm, Warte? Hier habe ich nur zwei freigelassen. Immer. Ja, immer zwei. Dann sollten wir das hier auch machen. Entfernen so. und einen versetzen. Zwei so. Frei. Mhm. Geht ja mal gar nicht. Na gut, dann ist hier nur einer frei. Hier sind es drei. Da können wir ja zur Not hier noch eine Strebe einziehen. Die beiden hier unten entfernen und auf quer machen. So, dann sind da 1, 2. Naja, sind ja dann nur zwei zwischen. Ja, das geht. Kein Problem. Preisen will er sie jetzt nicht, oder wie? So. Hoffentlich macht das einer. Dann können wir nämlich so Streben einbauen. läuft der Händler darum. Was ist das hier eigentlich für ein Boden? Ah, bestimmt von den Türen. So. Und ab in den Keller. Jetzt natürlich mit einer Nacht. Uh, haben sie entfernt. Ist ja schön. So war jetzt richtig, ne? Ja, ich glaube. So. Also hier sind jetzt alle Streben, ja, alle eingebaut. Das ist gut. Finden, wenn hier zur Not auch noch strebe, weil da drunter kommt ja weggerissen. Weil hier sind jetzt auch schon wieder drei frei. Das muss ja stabil sein. Zwei frei. Also das funktioniert aber auch nicht immer. So. die müssen wir vorher einbauen sonst kommen sie da wieder nicht dran deshalb graben wir, wir jetzt erst die vorletzte Ebene aus machen wir überall Stützen damit die Stabilität gegeben ist und dann dürfen sie da drunter anfangen und da brauchen wir dann keine Stützen weil die ja hier oben schon angebracht sind alles ist sehr gut. Mal einmal gucken unten. Haben sie leider noch nicht gebaut. Ich bin jetzt leider auch kein Eis. 2,6 Grad sind da unten. 2,4. 2,6. Obwohl das Eis hier liegt. Oh, hier sind es aber auch nur 1,5 Grad. Trotz Eis. Hier wollte ich auch noch Lager bauen, aber ist dann irgendwie überflüssig. Aber daher lieber abstützen. So, hier haben sie fertig gebaut, okay. Dann jetzt hier. Oh nein, da. Gut. Hier können wir eine setzen. Hier können wir eine setzen. Und die kommen dann quer hin. Ja, weil wir in die Richtung dann gehen werden. Dann haben wir, hier ist die Küche. Und wenn wir... Aufgaben fertig haben, Großteil. Dann ist es auch nicht so weit zur der Nahrung. Die werden wir dann hier schön einlagern. Das Ganze frische. Am besten sehr nah an der Küche. Und die fertigen Sachen haben wir oben überall hoch eingestellt. Also sehr hoch eingestellt. Dann stellen wir dann hier Regale hin mit nur der Priorität hoch. So. Haben sie auch gebaut. Das ist sehr schön. Also nur gucken. So. Und so. Okay, die beiden haben sie gebaut. Die weg. Die vier. Und die vier. Sehr witzig. Hier hat einer Materialien gebracht, aber nicht angefangen zu Bauen. Ah, jetzt wird gebaut. So, dann kann das hier auch weg. Und diese beiden. Und danach gehen wir eine Etage tiefer. Wie gesagt, hinten anfangen, weil die graben ja immer nur nach unten. Leider nicht nach oben. Daher müssen wir hinten anfangen. Und auch am besten von dieser Ebene aus zeichnen wenn das gar nicht so einfach ist. Immer zwei rein. Nur. Weil sonst, wenn wir den ganzen Raum machen, graben sie vorne weg und dann kommen sie da hinten wieder nicht mehr hin. Und so kommen sie wenigstens noch irgendwie hin. Außen müsste eigentlich auch gehen. Jetzt hier außen dann müssten sie auch dann dran kommen so. wir lassen mal ein frei so dann kommen sie auf jeden fall dran obwohl wir machen mal lieber doch nur eine reihe nach der anderen weil sonst müssen wir da irgendwann wir, wir kommen dann halt gar nicht mehr hin. Weil die ja nicht von unten graben. Treppe bringt da auch nicht viel. Oh, solche Doste. So. So. Dann machen sie das. Dann eine Reihe weiter. Und hier eine Reihe, bis wir dann im Gang sind, dann brauchen sie nur noch den entfernen. So. Und das ist unser Fixpunkt, damit wir wissen, wo wir noch hier oben hin müssen, um dann nach unten zu kommen. Wir sind das. das ist der. Drei. Drei. Dann wäre auch eine Strebe. Könnten wir hier in der Mitte einfach noch eine setzen. müssen entfernen. Sonst fallen die runter in, also in unseren richtigen Keller. Dann werden wir gleich eine Strebe hier noch einziehen. Könnten wir auch weitermachen auf beiden Seiten oder halt genau so lassen geht ja auch so also nur einer mal diesen letzten block hier entfernen keine lust so Unsere Hunde sind schön fleißig am Arbeiten. So. Ah, hier ist einer gekommen. Okay, gut. Ich hätte jetzt sonst einfach einen angehalten, dass der das macht. So. Am Schluss werden wir die entfernen. hier ganz zum Schluss und auch, ja da müssen wir mal gucken, dann werden wir die entfernen, die da drunter und dann uns hier so rückwärts arbeiten, bis nach hier, daher müssen wir vorher das hier entfernen, oh das haben sie hingekriegt, mal Pause machen, so, Das kriegen wir bestimmt wieder nicht hin. So. So. Unter der Erde zu buddeln hier ein bisschen kompliziert, aber das ist gar nicht so schlimm. Immerhin kann man dafür unter der Erde bauen. dacht da wir jetzt ja hügelland spielen also ja das heißt glaube ich ein bisschen anders die karte die wir spielen gibt es ja noch berg und tal dann auf jeden fall und werden wir beides auch noch spielen und natürlich auch was ganz anderes dann bauen berg zum beispiel da können wir was ähnliches bauen wie vielleicht aus herr der ringe so eine burg ganz geschlossen und hoch ist. Ringsrum ist alles sehr viel tiefer gelegen und dass alle Gebäude so klein und kompakt gebaut sind. Auch ein Stall, die äh, Tiere und die Talregion, also Flachland, dachte ich, machen wir so ein Bauerndorf. Ein paar Leute haben Felder und einen Hof, ein paar haben Zucht oh, wenn wir mal was schönes hinkriegen, denke ich mal. Jetzt haben die ja natürlich wieder Laufenszeit. So, der ist aber gebaut, ne? Ja, der ist gebaut. Da unten ist auch alles vorbereitet. Dann bin ich mal gespannt, ob im Keller über zwei Etagen mit Eis drin dann wirklich kühler ist Weil der Boden scheint das Granit ist ein bisschen zu wärmen mal gucken so arbeitet weiter Gerste kann ja ruhig hier hinten bleiben in den Lagern da ja hier oben hier die Brauereien hinkommen. Wäre ja doof, wenn sie die dann obwohl ja gut. Es nimmt sich jetzt nicht wirklich was. So. werden wir hier Johannesbeeren Kohl und die anderen frischen Sachen haben wir denn hier so Unkelrüben, Karotten, ganz viel Kohle und Johannisbeeren. Dann werden wir hier rechts und links hinpacken. Und dann machen wir halt rechts fertiges Essen und links, wenn dann, scheiße jetzt kommen die da nicht hin. Na gut, sie können es dann von unten machen zur Not. Hm, nicht so wie ich mir das gedacht habe, aber naja. Ups. So. Ah, wir haben einen groben Wein bekommen. So. Da müssten den nicht jetzt eigentlich auch. Da das ganz unten ist und wir ganz unten einen Keller haben. Die auch einfach von unten buddeln können. Das mal hier kommt ja sowieso eine Treppe hin. Mal gespannt, das ist ja, eigentlich gehen es ist ja dann ganz unten. Ja, die vergeht ja nicht. Das eigentlich funktionieren. Ja, weil... Die können ja seitlich auch... Also die Ebene, auf der sie stehen, können so Und die da drunter liegen, ne? Dann müsste das hier eigentlich auch funktionieren. Aber nee warte mal. Dann sind die da eingesperrt schon wieder. Naja, dann zwinge ich irgendeine Treppe zu bauen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Da wir hier keine... Luft haben. Also... Unterirdisches Begräben, äh, unterirdische Begräbnisstätte. Werden wir hier weiter die Lehmentreppen benutzen. So. Ach du, jetzt sehe ich ja überhaupt nichts. Hm, nur eine? Eine ist auch irgendwie doof, ne? Ups ja jetzt sind da zwei gefangen und nölen gleich wieder aber ja ich hätte ja irgendeiner die treppe bauen können ich frage also irgendwie ist andauernd autospeichern weiß auch nicht andauernd ist der tag rum so. Müssen wir jetzt nur die richtige Ebene einzeichnen. So, das kann ja was werden. Also, Die zwei, die hier pennen, die dürfen wir erstmal ganz gepflegt. Das hier haben wir nämlich noch nicht gemacht. Weil die aufstehen. Oh nee, irgendeiner hat die Treppe gebaut. Da kommen die jetzt eh nicht hin. <lacht> ich muss den hier gleich einen Weg bauen. Die kommen nämlich jetzt gar nicht von hier auf die Treppe, logischerweise. Gott, steh doch mal auf. Ja, hier guck mal, die ist wach. Buddle. Die andere könnte ruhig auch aufstehen. Wie lange schläft die? So, buddeln. So. bin mir noch unsicher, wie ich die da rauskriege. Also, was ist denn jetzt los, jetzt hier? So. So. Ich habe eine Idee. Buddel den da weg. Nein, was? Hä? Und jetzt? Ah, jetzt sind sie da unten geglitscht, oder? Nee, warte nach unten geglitscht. Das ist ja cool. So. Ah, dann können wir jetzt auch die dritte Treppe da wieder hinbauen. Oh nee, jetzt hacken hier auch Hunde. Was soll ich jetzt hier rauskriegen? Ist nicht wahr. So. Holzwurstboden. So. So. Irgendeiner muss jetzt den Holzfußboden bauen. Dann kommt der Hund. Der hier ist auch raus. Müssen wir mal gucken, dass er jetzt nichts falsch gemacht. So. Hier sind es drei. Das geht gar nicht, das muss da gleich aussehen. 1, 2, 3. 2, 3. Aber so reicht. Dann kommt hier nämlich noch ein Stützpfeiler hin, dann sieht das. Also hier kommt das Stützpfeiler hin, sieht das fast so aus wie da drüben. Der Hund ist jetzt rausgelaufen oder reingelaufen oder was? Wegen der Erde. Liegt jetzt hier noch Erde? Nein. Nur Fußböden. So. Hier irgendeiner läuft dann rein. Oh nee. Echt jetzt? hier dann das hingekriegt. Ja, wop. Du reißt jetzt. Das, du kommst jetzt. Ganz einfache Sache. Da hin. So. Nein, nicht transportieren. Reiß das von der Seite ab. Aha. Und jetzt reißen wir den da drunter ab. So. Gucken, wir dürfen bloß jetzt hier nicht zu so breit werden. So. Hier das mit euch noch zusammen anzeichnen und die werden das dann bis zur nächsten Folge entfernen. Oh, so. Nein, ah, oh, er hat gespeichert. Wie, was heißt denn die bewusstlos? Dorfbewohner bewusstlos. Okay, warum? So. So hier irgendwas zu sehen ist auch eine Kunst für sich. So. Oh. So. So. Und das müsste jetzt richtig gewesen sein. Hier ist ein Einzelner. Und theoretisch müsste alle Keller sein. Ja. haben wir alles richtig gemacht hier sind jetzt Streben und dann sieht man ganz schwierig hier unten ist noch eine Strebe und da kommen wir dann in unseren Keller den wir am Anfang gebaut haben eine Doppeltür ist hier oben nicht eigentlich irgendwo hier ist nirgends eine Tür Ah, da fehlt eine Treppe jetzt. Ganz witzig. Nein, Spiel. Nein, ha. So. Da eine Treppe. Da wir jetzt ganz unten sind, dann kann hier in den Kellerraum keine Tür rein. Ja, okay. Ich hätte hinterher hier oben wieder einen hinsetzen sollen. Warte, warte, warte. Wir können immer noch hier eine Tür hinbauen. Ach nee. Wie soll ich denn sowas sehen? Bitteschön. So. Wenn wir die dreien. Wir haben ja jetzt hier. Kommen sie angeblich nicht hin. Das ist aber kein Problem. Hier kommt eine Holztreppe hin. Dann kommen sie da dran. Das ist aber schwer zu sehen. So. Da haben sie auch noch nicht. Dann kann hier und da eine Tür hin zu diesem Raum. So. Als wir nämlich noch erweitern, sind dann hier Türen gar nicht schlecht. Gut, da kommen die jetzt angeblich nicht hin. Das ist ja aber kein Problem. Holztreppe. Holztreppe. Oh. Muriel. Reiß mal den da ab. Danke. So. Ach so. Das brauchen wir. Einmal anhalten. Hey, krass, wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Jetzt einmal oh, oh, oh So, so. So. ne. Jetzt hat er echt jetzt die Erddinger entfernt. Ja doch, die stehen richtig. Wir wollen jetzt da drunter. Hier so. warte, die muss ich... muss die hinteren zuerst machen. Ja, muss ich jetzt neu setzen. Oh, nein, nein, nein. Ganz komplexe Angelegenheit jetzt hier. So. Da jeweils ein, ja. Das ist gut. Ja, hier muss ich nämlich zuerst bauen lassen, dann den davor und dann den nächsten. Weil sonst bauen sie den ersten als erstes. Das bin nämlich ganz witzig. So, jetzt kommen die mit Treppe dahin, dahin. Hier können sie bleiben, wenn nur bis da abgerissen wird. Okay. Gut, jetzt habe ich das aber alles richtig, ne? Ja, hier geht es runter. Geht ja keine Tür hin. Warte, warte, warte. warte. Wir können doch auch. Also, hier ist jetzt eine Treppe. Aber hier hinten Türen reichen ja eigentlich. So ein Lagerräum. Ein Flur muss ja nur noch keine sein. Oh, ne, alles okay. Okay. Das werde ich ja so ein bisschen durchlaufen lassen. Ist heute ein bisschen kürzer geworden. So. Und hoffe, er hat Spaß. War ja ein bisschen Bergbauarbeit heute. Es ging ja nicht anders. Wir müssen ja unsere Lebensmittel lagern, damit die, wir langsam auf mehr Fertiggerichte kommen. Daher mussten wir das ja machen. Und ist ein bisschen anstrengender gewesen jetzt mit den zwei Etagen. Aber wir mussten ja gucken, ob das wirklich mehr Kühleffekt hat dann im Winter. Also wenn wir Eis haben. Und vor allen Dingen auch, ob man eigentlich dann auch viel mehr sieht. Also viel besser so. Wir können jetzt schon in den unteren Raum reinscrollen. Hier haben wir dann noch die Balken, die wir sehen. Und können nichts richtig anwählen. Hier hinten haben wir dann viel mehr Überblick. Das ist auch richtig cool irgendwie. Ah, okay. Ich dachte gerade, die hätte hier den auch abgerissen. So. Jetzt sind sie auch blau. Jetzt kommen sie dran. Weil dann können wir da. Also hier machen wir ja noch einen. Hier drunter dann auf der Ebene. Können wir dann warte mal. Ja, als hätte ich es geahnt. Stop. Hier dürfen wir auch erst einbauen. Sonst kommen sie ja gar nicht mehr an den. So. Den da haben sie gebaut. Okay. Das mache ich jetzt hier. Oder auch nicht. Einen zweiten. Da haben sie so vielleicht ja da ist auch einer gebaut so okay dann vielen Dank fürs Zusehen gerne abonnieren und liken und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn hier die Lagerräume frei sind bis dann